Bitte versteht, der himmlische Liebegeist oder die himmlischen Wesen werden sich nie in das freie und unabhängige Leben der Fallwesen einmischen, außer es würde das gesamte Schöpfungsleben durch ihre zerstörerische Lebensweise massiv leiden oder gefährdet sein. So haben wir gemeinsam unsere himmlischen Lebensregeln ausgelegt und halten uns daran, einschließlich der Ich Bin-Gottheit, Liebegeist. Wenn unvorhergesehene Lebenssituationen auf den himmlischen Planeten oder in ihren Galaxien eintreten, die eine große Menge Energien aus der Urzentralsonne verbrauchen, dann bemüht sich der Liebegeist dies schnellstens energetisch auszugleichen. Er verkürzt notgedrungen die Umlaufbahn um die Urzentralsonne und zieht sie mehr an sich heran. Dadurch gelangt neue, frische Lebenskraft zu den Galaxien und allem dort befindlichen Leben. Meistens ist der Grund für solch eine abnormale Maßnahme im himmlischen Sein ein Energiemangel in den materiellen oder feinstofflichen Fallwelten, der durch Energieverschwendung der Wesen entstanden ist. Die Auswirkung davon ist, dass himmlische Wesen noch sparsamer mit den Energien umgehen müssen. Das heißt, bei ihren himmlischen Schaffungen treten sie notgedrungen kürzer. Normalerweise erhalten sie für ihre Planetenprojekte vom Liebegeist aus der Urzentralsonne immer zusätzliche Energien, doch wenn die Fallweltengeschwister in Energienot kommen, dann verschieben sie deswegen ihre Aktivitäten. Hättet ihr an so etwas gedacht? Der Liebegeist versucht euch durch mich, einen himmlischen Sendboten, noch weiter in das für euch unsichtbare kosmisch-energetische Geschehen einzuweisen. Dieser kleine Einblick soll euch zum Nachdenken anregen, denn wahrlich die meisten gottverbundenen Menschen wissen nicht, dass viele von ihnen früher als reines Lichtwesen einen himmlischen Evolutionsplaneten bewohnten und einige von ihnen diesen für die Heilsplanmission freiwillig verlassen haben. Manche Heilsplanwesen, die vorübergehend auf der Erde inkarniert sind, darunter auch viele Liebetröpfchenleser, ahnen nicht. Dass sie noch mit ihren früheren himmlischen Planetengeschwistern über ein Lichtband energetisch verbunden sind, so sie nicht tief gefallen sind. Bitte stellt euch vor, dass eine geistig weit gereifte, nicht sehr belastete Seele nachts, wenn sich der herzliche gottverbundene Mensch im Tiefschlaf befindet, freudige Kontakte zu ihrem himmlischen Heimatplaneten und dessen Bewohnern aufnehmen kann. Das ist ihr jedoch nur dann möglich wenn sie sich nach mehreren Inkarnationen mit der göttlichen Hilfe läutert und dadurch ihre frühere Identität wieder aufdecken konnte. Dieses Wissen ist leider vielen gottverbundenen inneren Menschen verloren gegangen, deshalb spricht der Liebegeist dies jetzt an. Viele geistig orientierte herzliche Menschen können sich heute bereits manche energetisch-kosmischen Zusammenhänge vorstellen, weil sie darüber einige Wissensdetails aus geistigen Büchern oder göttlichen Botschaften erfahren konnten. Doch sie sind noch nicht darüber informiert, dass ihr inneres Lichtwesen Seele über viele himmlische Äonen in herzlicher Verbundenheit mit evolutionsgleichen himmlischen Wesen zusammenlebte. Wie ihr anfangs schon vom Liebegeist erfahren habt, sind eure versorglichen ehemaligen himmlischen Geschwister immer bereit, euch mit ihren Evolutionsenergien zu stützen, doch nur dann, wenn ihr himmlischen Heimkehrer mit euren Lebensenergien nicht verschwenderisch umgeht. Vielleicht wird nun mancher von euch durch dieses Wissen seine Lebensenergien tagsüber wohlüberlegter einsetzen. Für die himmlischen Heimkehrer offenbart der universelle Liebegeist noch Folgendes, sie können sich ohne weiteres freudig mit liebgewonnenen Freizeitaktivitäten beschäftigen, denn durch diese können sie sich gut vom grauen Alltag ablenken. Sie sollten aber nicht vergessen, dass sie ein kosmisch-energetisches Wesen sind, das jeden Energiefunken vor allem in dieser energiearmen Fallwelt benötigt, um sich nicht nur wohl sondern auch um vordergründig ein höheres seelisch-menschliches Bewusstsein zu erschließen, das ihnen nach dem Erdenleben verhilft, ein großes Wegstück in Richtung ihrer himmlischen Heimat vorwärts zu kommen. Eure Lebensenergien sind also nicht nur sehr wertvoll und kostbar für euer irdisches Leben, sondern vordergründig für eure seelische Reise in lichtvolle Fallwelten, wo ihr euch vorübergehend auch wohlfühlen sollt. Euren Hobbys, die euch große Freude bereiten, könnt ihr natürlich weiterhin nachgehen, doch bedenkt dabei immer, euch nicht zu verausgaben und diesen nicht allzu oft nachzugehen. Versucht das goldene Mittelmaß dabei selbst herauszufinden. Wenn bei euch die ersten Anzeichen von Müdigkeit aufkommen, dann signalisiert euch euer Körper, dass jetzt die Grenze des Energieverbrauchs erreicht ist. Diese überschreitet bitte nicht, weil ihr euch dann außerhalb des himmlischen Energiesparsamkeitsgesetzes befinden würdet. Die Menschen, die gerne ihrem Steckenpferd nachgehen, sollten beachten und daran denken, sich immer wieder kurz mit dem inneren Liebegeist zu verbinden damit sie sich in einer höheren Bewusstseinsschwingung befinden und vor den üblen, energiezehrenden Fallwesen geschützt sind. Diesen Rat gibt euch der himmlische Liebegeist durch mich, ein reines himmlisches Wesen, das auch die Verantwortung für den Schutz des Künders übernommen hat. Der himmlische Liebegeist versucht nun die auf ihn ausgerichteten Menschen aus dem göttlichen Ernst anzusprechen, weil viele von ihnen zu label und wankelmütig leben und öfters ihre Lebensenergien vergeuden. Wenn sie mit ihren Lebensenergien verschwenderisch umgehen, bedeutet das nicht nur für sie etwas Ungutes, sondern auch für die himmlische Urzentralsonne. Dieses Geschehen erklärt euch nun kurz der Gottesgeist. Die tief gefallenen Wesen leben schon lange von Fremdenergien, da sie keine Lebensenergiereserven mehr im Energiespeicher ihrer Seele, Inneres Selbst, haben. Sie brachen die direkte Verbindung zum himmlischen Liebegeist über ihren Wesenslebenskern ab weil sie nur noch von negativen, einpoligen Fremdenergien leben wollten. Als sich die himmlischen Heilsplanwesen in größerer Anzahl zur Schöpfungserrettung inkarnierten und sich viele von ihnen in dieser Täuschungswelt geistig verirrten und immer neue Inkarnationen machten, waren sie für die hinterlistigen Fallwesen gute Energielieferanten, wie ihr schon vom Liebegeist erfahren habt. Durch ihre mehrmalige tägliche innere Verbindung zum himmlischen Liebegeist erhielten sie aus der himmlischen Urzentralsonne große Energiemengen. Diese aber setzten sie falsch ein oder ihnen wurden diese von den rücksichtslosen, energiearmen Fallwesen auf arglistige Weise wieder entzogen. In der schnelllebigen irdischen Zeit wurden von den Heilsplanwesen viele Energien aus der Urzentralsonne angezogen, aber auch schnell wieder verbraucht. Bitte stellt euch Folgendes vor, nur in einem einzigen irdischen Jahr wurden von den inkarnierten Heilsplanwesen Unmengen Energien aus der Urzentralsonne angezogen, welche die Urzentralsonne in ihrem riesigen Schöpfungsreaktor aber nicht gleich in vollem Umfang wieder neu erzeugen konnte. Diese Energienachschubmöglichkeit wurde den Heilsplanwesen nur deshalb gewährt, weil sie die Energien für die Schöpfungserrettung einsetzen wollten so wie dies im himmlischen Heilsplan für sie vorgesehen war. Diese Speicherung befindet sich auch heute noch im größten Energiespeicher der himmlischen Urzentralsonne. Aufgrund ihres ungesetzmäßigen Verhaltens kam es immer wieder zu Energieengpässen in der Urzentralsonne und dadurch auch in den himmlischen Welten, wodurch eine Energiesparsamkeit der Wesen notwendig wurde. Könnt ihr euch vorstellen? dass ihr himmlischen Wesen im himmlischen Sein öfters Energieengpässe nicht nur wegen der Fallwesen, sondern auch wegen der Heilsplanwesen hatten und energetisch kürzer treten mussten. Doch die meisten gottgläubigen, religiös gebundenen Menschen und ebenso geartete Seelen in den jenseitigen Fallbereichen halten nichts von der Lebensenergiesparsamkeit, da sie immer mehr das energieverschwenderische Lebensprinzip der tief gefallenen Wesen übernahmen und durch ihre weltliche Ausrichtung neigen sie immer mehr dazu, ein egoistisches Leben zu führen. Solche nur gottgläubige Menschen geraten aber nach einiger Zeit in die Fangnetze erdgebundener Seelen, die sich über sie auf aufumwegen viele Energien von den ahnungslosen inneren Menschen besorgen. Da viele inkarnierte Heilsplanwesen durch ein falsches religiöses Wissen irregeführt wurden und sich nicht vorstellen können, dass üble erdgebundene Seelen ihnen über labile gottgläubige Menschen viele Tagesenergien entziehen können, fühlen sie sich zu sicher bzw. leben blauäugig und achten nicht darauf, mit wem sie sich auf lange Gespräche und Freundschaften einlassen. Deshalb verlieren sie viele Tages- und Lebensenergien und das hat einmal im höheren Alter schwerwiegende Folgen auf ihren Gesundheitszustand und ihr seelisch-menschliches Energiepotenzial. Wahrlich! Viele der inkarnierten himmlischen Heilsplanwesen führen immer seltener eine positive, selbstschützende Lebensweise und das führt dazu, dass niedrig schwingende Menschen und gleichartige erdgebundene Seelen aus dem Fall sie immer mehr negativ beeinflussen und durch den Energieentzug gut auf ihre Kosten leben können. Der Liebegeist klärt sie auf, damit sie sich bewusst werden, dass ihre Seele mit ihren himmlischen Planetengeschwistern energetisch noch verbunden sein kann. Wenn diese innere Verbindung besteht, dann funktioniert sie nur so lange, bis die himmlischen Wesen vom Gottesgeist erfahren, dass sich das inkarnierte Heilsplangeschwister mit himmlisch fernen Lebensweisen so sehr belastet hat und völlig weltbezogen lebt und es wegen der himmlischen Energiesparsamkeit besser wäre, das energetische Lichtband zu ihm zu trennen. Dies geschah schon oft bei vielen gestrandeten himmlischen Heilsplanwesen die sich in den Fallwelten dazu verführen ließen, die ungesetzmäßige Lebensweise der Planetenbewohner zu übernehmen. Das war und ist heute noch tragisch für einstige himmlische Heilsplanwesen, die sich freiwillig für die Heilsplanmission im Fallsein gemeldet hatten. Nach mehreren eigenwilligen Inkarnationen, die vom Gottesgeist nicht befürwortet und auch nicht mit Energien unterstützt wurden, haben sie sich mit vielen himmlisch fernen Speicherungen überdeckt und nun leben sie wie die tief gefallenen Wesen ohne göttliche Verbindung. Wahrlich, viele der inkarnierten Heilsplanwesen bauen sich mit enormem Energieaufwand Häuser oder kaufen teure, manchmal auch luxuriöse Wohnungen und verschulden sich, weil sie es sich oder der Partner unbedingt wünschen. Um diese abzubezahlen, arbeiten sie bis in den späten Abend hinein und auch noch am Wochenende. Doch diese müssen sie einmal zurücklassen, weil sie nach dem Ableben mit ihrer nicht so sehr belasteten Seele auf diesem Planeten nicht mehr bleiben werden oder kurz vor dem Ende dieser Welt auch keine weitere Inkarnation wagen. Ihre innere Ausrichtung ist das himmlische Sein bzw. ihre geradlinige Rückkehr. Doch wie soll das in Einklang gebracht werden, wenn sie einerseits auf dem inneren Weg in ihre ewige Lichtheimat sind? sich aber andererseits auf der Erde eine luxuriöse Haus- und Wohnungseinrichtung mit großem Energieaufwand schaffen, um sich mit ihrem Vorzeigeobjekt bei anderen persönlich aufzuwerten. Mit solch einer Lebensweise bindet der gottverbundene Mensch seine Seele an die Materie und lebt zudem geistig gespalten, und dies führt dazu, dass seine Seele unzufrieden ist. Dann kann es zu Depressionen und letztlich zu länger anhaltenden psychischen und auch zu körperlichen Störungen kommen. Bedenkt bitte eure falsche Lebensweise und ändert sie, bevor es zu spät ist. Diese gottverbundenen Menschen, deren Seelen sich im Heilsplan inkarnierten, danken dem Liebegeist im Herzensgebet, dass es ihnen im Äußeren gut geht, erkennen aber nicht, dass sie noch Energien verschwenden. Sie bauen unter großen körperlichen und geistigen Anstrengungen ein Haus und glauben, sich und ihren Kindern oder Familienangehörigen damit ein gutes Werk getan zu haben. Das ist aber ein großer Irrtum ihres Menschen, denn es fehlt ihnen die Übersicht im energetischen Bereich. Sie glauben, sich, ihrem Partner oder ihren Kindern damit einen großen Gefallen zu tun. Deshalb setzen sie alle ihre physischen und seelischen Kräfte ein um später, wenn sie mit ihrer Seele ins Jenseits gehen, ihren Nachkommen ein lobenswertes Vorzeigeobjekt zu hinterlassen, das ihren Fleiß und ihr Können hervorhebt. Sie wollen ihnen ein gutes Vorbild sein und arbeiten deshalb ununterbrochen und verausgaben sich energetisch durch den Haus- oder Wohnungsumbau und eventuell weiterhin durch ständige Verbesserungen bzw. Verschönerungen ihres Eigentums. Ihre Arbeit hat wohl etwas mit einem selbstlosen Einsatz für ihre Familienangehörigen und Nachkommen zu tun, doch niemals war so etwas Energiezehrendes für die inkarnierten Heilsplanwesen oder ihre gottverbundenen Seelen vorgesehen, die sich nach dem Erdenleben die himmlische Rückkehr vorgegeben haben. Durch ihre körperliche Überarbeitung kommen sie kaum in eine hohe Seelenschwingung. Das Ergebnis davon ist, dass sie im Jenseits energielos ankommen, weil sie alle kostbaren Lebensenergien es waren unter anderem ihre seelischen Reserveenergien aus dem Energiespeicher ihres Inneren Selbst, die ihnen der himmlische Liebegeist bei ihrer Inkarnation zur Verfügung gestellt hat, für ihre eigenwilligen Tätigkeiten eingesetzt haben. Könnt ihr euch vorstellen, dass solche gottverbundenen Seelen im Jenseits ihre eigenwilligen Handlungen sehr bedauern, wie zum Beispiel ihren aufwendigen Hausbau und vieles andere mehr, wobei sie sich energetisch verausgabt haben? Weitere eigenwillige und energieverschwenderische Handlungen möchte der Gottesgeist in dieser Botschaft nicht aufführen, da es wahrlich unzählige Bereiche gibt, in denen die selbstverantwortlichen gottverbundenen Menschen ihre kostbaren Lebensenergien sinnlos einsetzen. Dies geschieht nur deshalb, weil sich bei den gutmütigen, gottverbundenen Menschen die falsche Lebenseinstellung durch fehlgeleitete gläubige Menschen eingeschlichen hat dass sie verpflichtet wären, für ihre Nachkommenschaft vieles im Äußeren zu tun, da dies einen guten Menschen auszeichnet und auch der göttliche Wille wäre. Doch dies entstammt niemals einer göttlichen Weisung, sondern der dunklen Quelle hinterlistiger Fallwesen, die immer wieder durch mediale Menschen ihrer Wellenlänge solche und ähnliche Falschaussagen verbreiten. Damit gutmütige, Gottverbundene Menschen ruhelos sind und sich täglich erneut in ihrer Freizeit antreiben, etwas Produktives fertigzubringen. Ihrer unermüdlicher Fleiß soll nicht nur ihrem, sondern vor allem dem Wohle ihrer Nachkommen dienen. Doch wer sind diese in Wirklichkeit? Wahrlich, es sind erdgebundene Seelen, die nicht mehr in ihre himmlische Lichtheimat zurückkehren wollen und auch kein Interesse haben, mit Gott in eine herzliche Verbindung zu treten. Wahrlich. Die herzensguten, gottverbundenen Menschen sollten sich durch die Beeinflussung tiefgefallener Wesen energetisch in allen Lebensbereichen verausgaben. Sie sollten Häuser und Paläste bauen, auf dass diese sich später bei ihnen inkarnieren können und es im Leben leicht haben. Meistens dort, wo viel Grund und Geldbesitz vorhanden sind, schaffen sich die listigen Fallseelen mithilfe ihrer gleichgesinnten, erdgebundenen Verbündeten eine Inkarnationsmöglichkeit nach der anderen. Sie wissen genau, wie sie die jungen zeugungsbereiten Menschen in ihre Denk- und Lebensrichtung lenken, damit sie sich später bei ihnen inkarnieren können. Dies geht sogar so weit, dass sie in Gedankenbildern den Menschen vorgeben, wie sie ihre Häuser bauen und die Wohnraumaufteilung ausführen sollen. Sie treiben die Hausbauer an, sich dafür einzusetzen, dass die Baufirmen in kurzer Zeit das Haus fertigstellen, um sich dort bald inkarnieren und in guten Lebensverhältnissen aufwachsen zu können. Meistens suchen sie sich gottgläubige, jedoch weltlich ausgerichtete intellektuelle Eltern aus, damit sie ihr früher aufgenommenes beträchtliches Verstandeswissen aus vielen Einverleibungen, das in ihren Seelenhüllen gespeichert vorliegt, dem werdenden Kind, in dem sie einverleibt sind, übertragen können. Mit diesem Speicherwissen haben sie es in dieser Fallwelt leicht, in vielen Berufssparten bestens zurechtzukommen weil die Seele nachts immer wieder aus den Genspeicherungen die für sie wichtigen Wissensdetails mithilfe jenseitiger Verbündeter Seelen hervorholt und in die menschlichen Gehirnzellen überträgt. Darum können solche Menschen im Schnellgang ihr Studium durchlaufen und mit bester Benotung abschließen. Ihr Leben verläuft meistens ähnlich wie ihr früheres Leben, also wieder in einer angesehenen führenden Berufsposition, zum Beispiel in einem staatlichen Amt einem großen Wirtschaftskonzern oder auch in einer großen religiösen Institution mit einem hohen Einkommen, das aus der himmlischen Sicht völlig außerhalb der himmlischen Gerechtigkeit liegt. Viele der herzensguten gottverbundenen Menschen werden durch hinterlistige finstere Seelen aus dem erdgebundenen Jenseits gesteuert, ohne dass sie ahnen, wer sie tatsächlich antreibt um zum Beispiel mit großem Energieaufwand ein Haus zu bauen und es immer wieder Zeit und Kraft aufwendig zu verschönern. Sie sind auch in vielen anderen Lebensbereichen den Interessen und Vorgaben der Seelen hörig, die sie immer wieder in ihre Interessen steuern. Doch über die erschütternden und traurigen Lebensereignisse der gestrandeten himmlischen Heilsplanwesen möchte der Gottesgeist in dieser Botschaft nicht weiter berichten. Ihm geht es hauptsächlich darum, die himmlischen Rückkehrer zum Nachdenken anzuregen und sie in die unsichtbaren energetischen Geschehnisse einzuweihen, die von ihnen zu wenig berücksichtigt werden können, weil ihnen noch der geistige Weitblick fehlt. Wüssten sie, was sich tatsächlich im Unsichtbaren abspielt, dann würden sie ihre Lebensenergien zweckmäßiger und umsichtiger einteilen und darauf achten, dass sie manche Arbeiten nicht selbst, sondern durch Handwerker ausführen lassen. Oder wenn sie über keine ausreichenden Geldmittel verfügen, sollten sie sich lieber von einem materiellen Besitz fernhalten. Denkt bitte daran, dass für Baumaßnahmen mit einer hohen Eigenleistung eine enorme körperliche Kraft benötigt wird. Wer sich auf dem inneren Weg in seine himmlische Lichtheimat befindet, der sollte schon bedenken, dass sich durch schwere Arbeiten und körperliche Überanstrengung seine Zell- und Seelenschwingung ziemlich reduziert und infolgedessen zu einer energetischen Beeinträchtigung kommt. Durch den starken Energieverbrauch des Menschen wird die Seele für längere Zeit schwingungsmäßig heruntertransformiert, das heißt, sie kann im niedrigen Zustand ihrer Seelenpartikel vom Wesenslebenskern keine weiteren Energien zu ihrer geistigen Weiterentwicklung im irdischen Kleid anziehen. Das ist ein geistiger Rückschritt für sie. Deshalb empfiehlt der Liebegeist den inneren Menschen, es sich gut zu überlegen, ob sie ein Eigenheim selbst bauen oder ein Haus von Grund auf renovieren wollen, wobei sie viele körperlich anstrengende Arbeiten leisten müssen. Ahmt bitte die Lebensweise der gutmütigen und friedvollen Menschen aus dem Fall nicht nach, die von schlimmen, hochmütigen Fallwesen schon lange auf der Erde als Arbeitssklaven benutzt werden. Deren Seele schwingt sehr niedrig und ebenfalls ihr menschliches Bewusstsein, deshalb können sie eine schwere Arbeit besser ertragen. Ihren starken Energieverbrauch gleichen sie aus, indem sie sich über eine allzu üppige Nahrungszufuhr bzw. Völlerei energetisch wieder aufladen. Sie wissen aber auch viele andere Möglichkeiten, wie sie sich zusätzliche Lebenskräfte auf Umwegen beschaffen können. Auch der sportliche Ehrgeiz, vor allem außergewöhnliche körperliche Leistungen, gehören in den Bereich, in dem Menschen viele Lebensenergien verbrauchen und auch verschwenden. Wer treibt die so eingestellten Menschen an, etwas Außergewöhnliches in dieser Welt körperlich oder geistig leisten zu wollen? Natürlich die listigen Fallseelen, die den Menschen sogar im Alter noch vorgeben, dass sie sich in einer sportlichen Disziplin einen kräftezehrenden Wunsch erfüllen und zum Beispiel mit dem Rad ein Land durchqueren sollten. Oder sie wollen sich durch ihre besondere körperliche Leistung und Strapazen persönlich hervorheben, wie etwa eine gefährliche Wüstenwanderung unter schwierigsten Klimabedingungen. Sie wissen ganz genau, dass ihnen dieses körperlich strapaziöse und energizierende Abenteuer keiner so leicht nachmacht. Doch die späteren Folgen bedenken sie nicht. Andere wiederum gehen durch Falschinformation und aus religiösem Fanatismus einen beschwerlichen, langen und gefährlichen Jakobs Jakobsweg in einem südlichen Land, angeblich zur besseren Selbsterkenntnis und Reue ihrer noch unbewussten Fehler und Schwächen bzw. Gesetzesvergehen. Sie glauben irrtümlich, Gott hätte ihnen dies zur Läuterung nach seinem Willen zur schnelleren himmlischen Rückkehr eingegeben. Später erzählen sie ihr Abenteuer überschwänglich den Familienangehörigen, Freunden und Bekannten und merken in ihrem Redefluss nicht, dass sie sich dabei persönlich aufwerten. Wüssten sie, wer und was sie dazu antreibt, ihre kostbaren Lebensenergien so zu vergeuden, dann würde mancher von ihnen seine Absicht, ein unnützes Abenteuer ausführen zu wollen, noch rechtzeitig ändern. Würde der gottverbundene Mensch seinen Persönlichkeitsdrang erkennen und mit der göttlichen Hilfe beleuchten, dann käme er dahinter, dass es ihm an Selbstwertgefühl mangelt. So ein Mensch will sich und anderen noch beweisen, dass er energetisch stark ist, denn er steht noch gerne im Mittelpunkt bei bekannten Menschen, die ihn weiterhin bewundern sollen. Sein persönlicher Darstellungsdrang zieht magnetisch erdgebundene Seelen an, die sich noch in der Welt etwas wünschen und erfüllen wollen. Diese haben nur durch einen gleichartigen Menschen die Möglichkeit, an einem solchen Abenteuer teilzunehmen, indem sie dabei ständig in seiner menschlichen und seelischen Energieaura verbleiben. Deshalb treiben sie diesen Menschen zu einer außergewöhnlichen Leistung an, der aber durch die persönliche Selbstdarstellung unbewusst seine versteckte Minderwertigkeit abbauen will. Doch so ein körperlich strapaziöses Abenteuer würde kein intensiv gottverbundener Mensch auf sich nehmen welcher der himmlischen Demut, Bescheidenheit und göttlichen Vernunft nahe steht. Leider können solche Menschen noch nicht in dieser Weise denken und fühlen. Das aber wünscht ihnen der Gottesgeist sehr, damit sie aus ihrer freien Entscheidung in das himmlische Energiesparsamkeitsgesetz eintreten können. Dass die himmlischen Lichtwesen wegen der Schöpfungsteilung freiwillig für ihre tief gefallenen Geschwister im Fallsein zu ihren himmlischen Lebensregeln hinzugenommen haben und dies bis zum Fallende beachten werden. Bitte durchschaut die Situation, wenn euch solche Abenteurer begegnen und ihre energieverschwendenden Erlebnisse schildern wollen. Sie haben euch natürlich viel von ihren außergewöhnlichen und risikoreichen Erlebnissen in dieser Scheinwelt zu erzählen. Doch ihr sollt wissen dass der erzählende Mensch viele einpolig schwingende Bewunderungsenergien, Negativenergien, von seinen Zuhörern erhält. Aber im Grunde ist er der energetisch betrogene, weil die sich hinter ihm aufhaltenden Seelen ihm sofort die Negativkräfte entziehen und für sich selbst nutzen. Er war und ist vorübergehend der Spielball und das Werkzeug jenseitiger dunkler Seelen, die es wahrlich geschickt verstehen, den Menschen ihre Lebenskräfte auf eine Weise abzunehmen, an die sie niemals zu denken gewagt hätten. Seid ihr unachtsam, leichtsinnig und verschwenderisch im Umgang mit euren Lebensenergien, dann entziehen sie euch auch die Zusatzenergien, die eure Seele nachts vom Liebegeist über den Lebenskern für ihr gefährliches Leben im menschlichen Kleid in dieser Fallwelt erhält. Niemals war es für die himmlischen Heilsplanwesen geplant oder die Rede davon? dass sie für die Verschönerung des Erdplaneten ihre Lebensenergien einsetzen sollen oder dass sie sich auf religiöse Institutionen oder Glaubensgruppen ausrichten, da alle nur Menschenwerk sind. Niemals hat Gott, der universelle Liebegeist, zu ihnen vor ihrer Inkarnation gesagt, dass sie einer religiösen Glaubensgemeinschaft beitreten und diese mit finanziellen Mitteln unterstützen und sich auf eine Glaubenslehre ausrichten sollen, die Menschen und Seelen bindet. Niemals hat Gott zu den himmlischen Heilsplanwesen oder zu den geistig ausgerichteten Menschen gesagt, dass sie eine religiöse Gruppe bilden sollten, in der meistens Verstand des Menschen oder mittlerer Menschen das Sagen haben und ihnen zum Beispiel auftragen, ihre Versammlungs- oder Aufenthaltsräume so schön herzurichten, dass sie sich wie im Himmel fühlen. Niemals hat Gott den Heilsplanwesen durch Künder gesagt, sie sollten auf Erden alles tun damit ein tausendjähriges Friedensreich entstehen kann, worin sich nur noch auserwählte Seelen inkarnieren und mit gleichgesinnten, erleuchteten Menschen leben würden. Wahrlich, wer noch an solche Falschaussagen glaubt, der ist wirklich von den listigen Fallwesen aufs Gatteis geführt worden. Er kommt erst dann zum geistigen Erwachen, wenn er erkennt dass solche Aussagen ihn und seine Seele an die Materie binden und er viele kostbare Energien und irdische Zeit für etwas einsetzt, das bald nicht mehr existieren wird, weil das Sonnensystem samt der Erde kurz vor der Räumung steht. Danach wird es auf der Erde kein materielles Leben mehr geben, weil in dieser Phase ihre grobstofflichen Teilchen durch eine Neuprogrammierung wieder in die frühere feinstoffliche Struktur umgewandelt werden. Deshalb ist jegliches Wirken der irregeführten gottverbundenen Menschen, um ein sogenanntes Friedensreich auf der Erde zu erbauen, eine Verschwendung ihrer kostbaren Energien und auch ihrer Erdenzeit, die den hinters Licht geführten Menschen zu ihrer Weiterentwicklung letztlich aber fehlen werden. Das, was ihnen der himmlische Liebegeist nun empfohlen hat, sollten sie gut überdenken. Da wir alle freie universelle Wesen sind, haben die fehlgeleiteten Menschen jedoch das gute Recht weiterhin im Eigenwillen der illusorischen Idee vom tausendjährigen Friedensreich nachzugehen. Doch einmal werden sie neue Erkenntnisse gewinnen und mit Bedauern einsehen, wie töricht sie früher waren. Schlimm ist es aus der himmlischen Sicht, dass sich gutmütige gottgläubige Menschen, die noch einer Glaubensgemeinschaft angehören, ein schlechtes Gewissen einreden, wenn sie sich zu wenig für die religiöse Gemeinde einsetzen. Das kommt davon? weil sie schon in früheren Inkarnationen immer wieder von den Geistlichen mit erhobenem Finger hörten, dass ein Mitglied, das sich nicht in der Gemeinde mit einer Tätigkeit einsetzt, von Gott nicht mit der Aufnahme ins Himmelreich belohnt wird. Diese Falschaussage von früheren Geistlichen, die als Speicherung in der Seele noch vorliegt, steuert solche Menschen unbewusst in Schuldgefühle. Ihre falsche religiöse Programmierung führt sie unbewusst in Selbstvorwürfe und Unzufriedenheit und diese kann in ihnen später einmal Gleichgültigkeit aufkommen lassen. Ihre herzliche Gebetsverbindung zum Liebegeist brechen dann manche Gottgläubige einmal ganz ab, weil sie sich über ihre Untätigkeit schämen und deswegen Schuldgefühle haben. Wahrlich, Gott, der ewige universelle Liebegeist, hat noch nie einem himmlischen oder außerhimmlischen Wesen eine Schuld zugewiesen, weil er kein Richter der himmlisch-kosmischen Wesen ist. Er ist ein sanftmütiger Liebegeist, der ein unendlich großes Verständnis für alle himmlischen und außerhimmlischen Wesen hat und immer bereit ist, sich denen geistig zuzuwenden, die herzensoffen eine Auskunft von ihm erbitten. Er berät sie aus seiner universellen Weitsicht, Weisheit und aus seinem unerschöpflichen Wissensschatz der himmlischen Gesetzmäßigkeiten, die er für sie liebevoll verwaltet. Wenn ein Wesen einen Gesetzesverstoß begangen hat, dann wird er immer wieder zu ihm sagen, Komm bitte zu mir, ich zeige dir in Bildern, weshalb du dieses Gesetzesvergehen begangen hast, und du erhältst dann den Überblick, um von nun an gesetzmäßig zu leben – ein Gesetzesverstoß geschieht im himmlischen Sein nur bei den Wesen, die wenige Evolutionsstufen durchschritten haben. Sie können bestimmte himmlische Lebensregeln in ihrer Tiefe noch nicht richtig verstehen, weil dies nur mit dem Erleben einer Gesetzmäßigkeit möglich ist. Wenn für das Wesen entsprechend seiner Bewusstseinsreife die himmlische Zeit reif ist, wird es freiwillig in einer höheren Evolutionsstufe in einem Äon oder mehreren himmlischen Äonen diese Gesetzmäßigkeit in sein Bewusstsein aufnehmen bzw. versteht diese dann umfassend. Wie ihr erfahren habt, spricht der himmlische Liebegeist so oder ähnlich mit uns himmlischen Wesen, wenn wir aus Unkenntnis, Unachtsamkeit oder anderen Gründen eine Gesetzesregel nicht beachtet haben die aber im Ausmaß gegenüber den Gesetzesverstößen der rücksichtslosen, kaltherzigen Menschen nur geringfügig bzw. belanglos ist. Darum schämt euch nicht, wenn ihr schon ein größeres Wissen von den himmlischen Lebensregeln habt, jedoch manche Gesetzmäßigkeit noch nicht richtig einordnen könnt oder es euch schwer fällt, diese nachzuleben. Trotz eures möglicherweise geistigen Unvermögens oder eurer menschlichen Schwäche kommt er noch zum inneren Liebegeist und schenkt ihm im herzlichen Zwiegespräch eure Liebegefühle, denn er wartet immer sehnend auf euch und freut sich, wenn er in seinem Allseinsbewusstsein die Herzensregungen eines Wesens, vor allem aus dem Fallsein, verspürt. Seht ihn als ein mildherziges, verständnisvolles und immer verzeihendes unpersönliches himmlisches Wesen, das ohne Einschränkung jedes universelle Wesen liebt. Aus eurer liebevollen Gottesanschauung und herzlichen Verbindung zu ihm verstärkt sich in euch die Bereitschaft, euch öfters mit freudigen, aber auch mit schlechten Ereignissen an ihn zu wenden, auch dann, wenn ihr seine Antwort in euch nicht wahrnehmen könnt, denn ihr wisst, dass er euch hört und immer zu helfen versucht. Durch eure regelmäßige herzliche Zuwendung werdet ihr von ihm jedes Mal mit zusätzlichen Kräften beschenkt, damit es euch gut geht, aber auch, dass es euch viel leichter fällt, wieder einen euch schon bekannten und schönen Wesenszug endlich zu überwinden, und dass ihr zum Beispiel euch euren Mitmenschen gegenüber nun liebenswürdiger verhaltet. Wollt ihr nun seinen guten Rat überdenken und ihn aus innerer Überzeugung in euer schwieriges irdisches Leben mit einbeziehen? Ihr herzensguten Menschen, seid euch zum Selbstschutz noch mehr bewusst? Dass die widerspenstigen Fallwesen euch bis zum letzten Augenblick des irdischen Lebens auf dieser Erde inkarniert sehen wollen, weil sie dann weiter die Nutznießer eurer Lebensenergien sein können. Vielleicht durchschaut ihr jetzt die Hinterlist ihrer ständigen Irreführungen und versteht nun den Sinn vieler Aufklärungen und ernsten Warnungen des himmlischen Liebegeistes. Zum Abschluss der Botschaftsmitteilung aus dem sich ewig verströmenden Liebestrom wünscht euch der Gottesgeist im Ich Bin noch durch mich. Einen himmlischen Sendboten, der zusammen mit mehreren himmlischen Wesen seine Bildmitteilungen euch über den Künder übermittelte, dass ihr mit wachem Bewusstsein die letzte irdische Lebensphase gut übersteht und euch frei macht von irreführenden religiösen Bindungen. Führt ein auf den Inneren Liebegeist gut ausgerichtetes Leben als ein freies und selbstständiges kosmisches Wesen, das keine medialen Menschen oder geistliche und auch nicht diesseitige oder jenseitige Meister als Führer benötigt. Dann gelingt euch der große geistige Schritt, den sich auch eure lichte Seele von Herzen ersehnt, endlich diese Welt ohne magnetische Anziehungspunkte in die himmlische Richtung verlassen zu können. Das wünschen euch der liebe Geist und wir himmlischen Wesen sehnlichst von Herzen.